Jo, meine Freunde, der gute alte Mann auch ist hier und heute meine schmackhafte Community. Wie ihr schon im Titel gelesen habe, ich schreibe den Epic Games Support. Ganz einfach darum, da ich mir einfach dachte, jo, ja war kein normales Video, hat bis jetzt auch nicht wirklich einer gemacht. Und zwar, ich frage den Epic Games Support nach diesen OG Reconnect Skin, den Skin, den ich auch besitze. Ich habe ihn halt gefragt, was halt, ob der Skin wiederkommt, Kapitel 2, generell OG Skins wiederkommen und so weiter. Und habe halt generell auch gefragt, wie der neue OG Skins etc. kommen, Kapitel 2. Deswegen habe ich halt nicht so viel, Jungs. lehne ich zurück und nicht das Video. <lacht> Gegen gang, die dich, Bastard, voll bleibt und Und sie sagen, wir sind Freikos 2, 1, 2, lauze Der Polizei-Code, steht morgen auf Ich muss leider ein bisschen nachkommentieren, da ich mein Headset nicht an meinen PC anschließen kann, da ich nicht den besten PC habe. Deswegen werde ich auf das einfach euch nachkommentieren auf Deutsch gesagt, werde euch vorlesen, was ich geschrieben habe. Ich hoffe, es ist eigentlich nicht so schlimm. Es sollte eigentlich auch nicht so schlimm sein, dennoch habe ich es geschrieben, habe ich es gemacht. Ich habe halt den, logischerweise den Epic Games Support bzw. nach der Seite gesucht. habe dann auf ganz entspannte Weise, logischerweise German eingegeben von meiner Sparer. Meiner Spare. ist als mein Namen genommen, meine e mail adresse die zensiere ich, weil jetzt meine Plattform habe ich PlayStation 4 genommen. Ähm, und habe halt, halt kurz den Code noch eingegeben, diesen Sicherheitscode, den wir halt logischerweise fast auf jeder Seite benutzen, wenn wir irgendwas kaufen oder so. Und habe halt im Endeffekt geschrieben: Schönen guten Tag, mein Name ist Julian. Ich, hatte eine, ich hätte da einige Fragen um den Reconnect-Experten würde mich über eine Rückmeldung freuen. Habe ich mal gesendet. Einen Tag später hat er sofort mir sogar zurückgeschrieben. Bin ich auch echt zufrieden, habe ich nicht gedacht. Einen schönen Abend wünsche ich dir, Julian. Vielen Dank für die äh, Kontaktaufnahme. Mein Name ist Dennis und übernehme nun deinen Fall und werde mein Bestes geben, um dir zu helfen. Da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr beeindruckt. Er geschrieben: Du kannst mir gerne die Fragen zu den Skins stellen. Ich mich auf seine Antwort. Cool, also habe ich mir gedacht, so, jo, hauen wir mal raus in den Fragen. dann habe ich gerne wieder geschrieben und zwar bin ich ein besitzer dieses skins und wollte fragen wie alt dieser Skin derzeitig ist und so danach hat er wieder nach dem tag geschrieben er geschrieben Hi lieber Julian, danke dass du mal bei uns gemeldet hast Der Skin kundige expert ist ein seltener skin und kam am 30.10.2017 im shop er ist einer der seltensten skins die im shop existiert ist falls du auch etwas unklar ist und zusätzliche fragen hast kannst du dich gerne wieder melden gut dann habe ich mir gedacht jo schreib mal wieder deinen support ich wieder zurück und wir sehen können am 30.10.2017 könnt ihr euch selber ausrechnen war das äh, Skin drin für die die, die es nicht wissen dann habe ich gerne wieder geschrieben danke für die infos ich hätte ich hätte da einige Fragen und zwar wird es sein, dass dieser Skin zurückkommt. Wir warten auf seine Antwort. geschrieben, hi lieber Julian, schön von dir zu hören. Seltene Skins erscheinen normalerweise nicht mehr im Shop. Daher brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Gut, also habe ich mir gedacht, so yo, ihr könnt auch generell sehen, diese Skins kommen nicht wieder. Danach habe ich wieder geschrieben, okay, das ist gut zu hören. Dennoch wird der Reconnect wieder im Shop allgemeiner kommen, weil er eigentlich kein Event oder Season Skin ist. Ich bin gespannt. geschrieben, hi lieber Julian, das ist ja unwahrscheinlich, weil der Skin seit zwei Jahren nicht mehr im Shop erschienen ist. Das ist logischerweise schon für die einen und anderen klar. Falls du noch Probleme bekommen solltest, kannst du mich gerne... Nochmal kontaktieren. Das habe ich natürlich getan und halt die nächste Frage ausgepackt. So, dann habe ich generell wieder geschrieben: Wie viele Leute haben diesen Skin bzw. besitzen diesen Skin? Das ist eine Frage, die war jetzt nicht gerade nötig, aber wir schauen mal, was er geschrieben hat. Let's go. Diese Frage kann ich leider nicht beantworten. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, dass du es, dass du es mir nicht übernimmst. Er war halt sehr schade. Er hat mich gerne gefreut, diese Nachricht bzw. meine Frage gut beantworten zu können, aber das ist noch nicht in diesem Fall. Dennoch, kein Problem. Dann habe ich weiter geschrieben: Würde es noch mehr seltene Skins in Lauf dieses Kapitel 2 geben? Habe ich direkt abgesendet und bin gespannt, up es da neue OGs gibt. So, ja geschrieben, guten Abend, Jürgen, Danke für deine Interesse an der neuen Season. Leider ist noch nicht klar, ob und wie viele neue seltene Skins in dieser Season erscheinen. Das heißt, in dieser Season können generell neue OGs existieren. Generell so ein Re Recon-Expert wird es, denke ich mal, in Season 2 nicht geben. Halt die Halloween-Skins, Event-Skins werden logischerweise einfach wieder selten werden. Das ist ja völlig ein oder denke ich mal schon klar, deswegen wurden halt auch die eine oder anderen. Da ich mich noch verabschiedet habe, beschieden. Ich bedanke mich erstmal für die ganzen Rückmeldungen. Bis zum nächsten Mal. Und habe einfach Nachricht abgesendet. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Interessen habt, die ich den. Game ich schreiben soll. Ich bin mit diesem Dennis gerade wirklich sehr in guten Kontakt, sage ich mal. Der schreibt auch wirklich schon schneller zurück als sonst. dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich werde mich wirklich über jeden Kommentar freuen. Bitte über Fragen, über Fragen freuen, die ihr mir stellen tut, die ich den Support stellen tue. Wenn ihr Bock habt und sehr viele Kommentare schreiben tut, dann werde ich noch ein Video von diesem Art äh, produzieren. Dann will ich ja nicht mal im heißen Preilawern, Jungs. Bis zum nächsten Mal und traut rein. Also für die einen oder anderen. Mein Creator Code ist noch noch leist. Kuss, Kuss, Kuss, Kuss, Kuss, Kuss. Kuss, Kuss.